Er ist gerade völlig verblüfft, dass es einen zivilisierten Floraner gibt. Willkommen. Ja, da gibt es mehrere. Äh, freundlich darf ich einem Blumen riechen. Okay. Was auch immer das jetzt für eine Anspielung gewesen sein soll. Ja, die Leute mit Waffen sind also Wachen. Die sich im Moment eigentlich nur darüber wundern, dass ich zivilisiert bin. Der hätte eine schöne Waffe, die man wahrscheinlich bekommen würde, wenn man ihn angreift. Aber ich habe nicht vor, freundliche Leute anzugreifen. Muss ja nicht sein. Enthusiastisch. Er liebt es immer, wenn ein Sorana vorbeikommt? Hm, Schießscheiben. Das ist ja mal hübsch. Also die Roboter, wie man sieht, für uns Durchschnittsmenschen ja immer irgendwas Hochtechnisiertes sind in Starbound die am wenigsten technisierten Roboter sind also leben im Mittelalter offensichtlich. Haben aber auch Raumschiffe. Gut, da drüben gibt's nichts mehr, sehe ich gerade. Ich hätte ja gerne einen Büchertisch, aber so. man kann von jeder Stelle der Planetenoberfläche aus wieder zurück zum Raumschiff. Ich bin ja an der Oberfläche nur Ja, das finde ich natürlich nicht. So. Wie gesagt, wenn ich jetzt die ersten Ausrüstungsgegenstände gebaut habe, geht das alles schon mal viel schneller. Weil der Meta-Manipulator zwar auf einige Entfernungen einiges kann. I thought you were a Ich dachte ich wäre eine Topfpflanze. Das ist aber mal ein nettes Kompliment. Solche Dinge haben wir ja schon bei uns ganz ehrenhaft verdient. <lacht> ja, hier nichts Neues mehr. Der Fallschaden in dem Spiel ist sehr gering, ihr habt gerade gesehen, dass ich einen Schaden bekommen habe von einem ziemlich tiefen Sturz. Aha, hier wieder Hühner, also hier gibt es auch wirklich ein Hühnerhaus, wo die offensichtlich wohnen und das heißt seit dem Update gibt es jetzt tatsächlich Nutztiere, mal schauen, was ich da, habe. Ja, da oben liegt noch einiges, komme ich da jetzt. Ja, manche Sachen kann man durch Wände, ja, durch Wände erreichen, was ich eben getan habe. So, ja, die Hühner lasse ich auch mal Hühner sein. Der Baum ist noch sehr groß, den nehme ich noch mit. Attempting to merchandise will result in, also wenn ich ihm seine Handelsware weg äh, esse, dann kriege ich irgendwelchen Ärger, meint er. Aber ich versuche ja hier ganz zivilisiert aufzutreten. Will result in expansion, okay, in der Verbannung wird das resultieren. Ah, ich muss ohnehin oben rum. Was ist denn das? Ein Schmelzofen. Den kann ich brauchen, genauso wie den Amboss. Ich esse ihm keine Handelsware weg, ich nehme nur seine ganzen Werkzeuge. Gut. Erstmal hier nach oben, weil der kürzeste Weg ist. 5 Pixel und eine Kiste und das was nehme ich auch mit Pfeils zusammenfällt. Hier wieder ein Seil in der großen Kiste, aber ich, sage, ich glaube, die kleinen Kiste. Gegenüber. ein bisschen Gold und viele Pixel für die aktuellen Verhältnisse hier wieder eine Kasse ohne Inhalt noch ein paar Schießscheiben aber die die ich habe reichen eigentlich das kleine Fass kann ich wieder mitnehmen und hier Eisenbahn. Und Pixel, sehr gut. Jetzt ist nämlich auch wieder eine Quest, einen Eisenbahn zu machen. Was ich dann schon erledigt habe. Den Brunnen kann man offensichtlich nicht benutzen, aber können wir können mal eine Fackel reinstellen. Der sieht ja recht interessant aus. Ich riskiere jetzt mal den Fallschaden und springe einfach runter. Oh, das war ein... Nee, das Wasser, so okay. Ich dachte schon, es war ein großer Fehler hier im Wasser keine Kiste oder irgendwas. Erstmal atmen. Oh, es wird sehr kalt hier unten. Gut, hier drüben ist Gold, wenn ich es richtig sehe. Ne, nichts wirklich interessantes. So, jetzt habe ich ein kleines Problem. Na gut, ich gehe mal mit dem meta Manipulator hier durch. Das kleine Problem, das ich habe, ist, dass es in einem kleinen Abstand von Fucking jetzt schon sehr kalt wird. Und es nacht wird und deswegen noch kälter. Die Frage ist, ob ich mich jetzt echt hier aufhalten soll, damit mit dem Meta-Manipulator das Gold rauszuholen, weil der doch sehr langsam ist. In dem Boden geht's noch. Naja, man sieht, das Gold abzubauen ist schon sehr zäh. Das heißt, was ich eigentlich machen muss, ist wieder nach oben kommen. Also der andere Grund ist, wieso ich noch hier bin, weil ich jetzt ein bisschen Erde mir schnappe. Mit der ich dann mich nach oben stacken kann. Ich gehe ins Inventar und die Erde ist auf der zweiten Seite. Ich lege die in meinem Badbar weil sowas wie Bett und die ganzen Möbel die wir hier haben, die müssen noch nicht sein. Okay, und jetzt kann ich nämlich mit meiner 7 hier einfach umbauen, mache mit Shift den Einzelblockmodus und habe mir so eine kleine Treppe umgebaut. Okay. Nächstes Haus. nichts im Ofen. Hier liegt tatsächlich eine Pflanze. Eckshoot, In den Bücherregalen sind oft Bände von Büchern. outcast Poster, Bitte, ein Poster. Okay. Und ein bisschen Fleisch im Bücherregal. Das damit hier schnappe ich mir noch den Ofen, Entschuldigung, mein Herr, der Ofen ist plötzlich verschwunden. Ah, ja, ist neugierig, ob ich geboren oder gezüchtet, groß gewachsen worden bin. Ja, gute Frage. Ähm so, jetzt wird langsam kälter, sieht man unten an der an der Anzeige der Temperatur drei Kisten schnappe ich mir nachdem mich alle für zivilisiert halten klaue ich ihr dann einfach mal alle. Okay, der oder die hier fragt mich ob die Laubblätter hier nur zur Show da sind Hierzu. Ah, hier sind Pflanzen, aber ich glaube es sind ja, Automatos das heißt, ich nehme sie mal mit, weil sie da stehen, aber ich glaube, sie sind keine so guten Lebensmittel für Rana oder irgendwas außer Robotern. Ja, ich sag, ich soll bitte seinen Laden nicht zerstören. Okay, ich werde mich ein bisschen am Riemen reißen. Ah, hier haben wir schon mal ganz gute Waffen, 7 DPS. Unsere aktuelle Waffe hat 4 Schaden pro Sekunde, 9 DPS, also wäre schön. Ich habe 135 Pixel, die Waffe kostet 740. Ach, DPS, also teilweise sehr schöne Waffen. Und ein Ping, eine Blaupause für einen Ping. Und einen Crunch, ich habe keine Ahnung, was Ping und Crunch sind. Kosten aber auch zu viel. Also wäre schön, wenn man hier nochmal herkommen könnte. Wenn wir ein bisschen mehr Pixel haben. Okay, hier finden wir Fucking. Ein blaues Stimpack, das sorgt glaube ich dafür, dass unsere Ausdauer steigt und Kupfererz. Einfachheit halt halber ich mal die Kiste mit. Hier drin nix, aber die Kiste nehme ich trotzdem mit. Oh, ich habe ihm ja eigentlich. Naja, ich habe ihm nichts versprochen. Ja, hat mich gebeten, dass ich seinen Laden nicht zerstören soll, aber gut, äh, Die Sachen haben wir schon, also zerstören wir mal nicht weiter nachdem er momentan noch keinen Unterschied macht, ob wir ihm alles klauen oder nicht, die Kampfpuppe auch interessant. so. Ich habe glaube ich vor langer Zeit gesagt, dass ich jetzt aufhöre mit der Folge. Was ich noch brauchen würde, was ich noch brauchen würde, ist tatsächlich Stein, Cobblestone, das hier ist möglicherweise Cobblestone, könnte aber auch Kohle sein. Kohle, noch besser, okay. Weil mit Kohle können wir zum einen Fucking bauen, zum anderen unser Schiff betanken. Apropos Fucking, ich stelle hier mal eine auf. Seltsamerweise, es ist schon sehr dunkel und ich sehe aber noch keine Gegner Oh, jetzt habe ich was gehört Schön ist hier, dass man mit der DX X zwischen Werkzeug und Waffe einfach hin und her wechseln kann So, aber habe also jetzt die Waffe Ich schaue mal hier in die Höhle weil die wieder mal sehr nass aussieht. Hier unten gibt es tatsächlich Pixels, die man am leichtesten mit dem Schwert kriegt. Aber das war's für diese Mühle auch schon. Es gibt hier gigantische Höhensysteme teilweise. Das die Flöse. Die Flöse bin ich Und der Vogel schießt auf uns mit explosiven Feuerbällen allerdings heftig. Oh, und er hat ein Feuerstrahl und ich bin fast tot. Okay, ich bin tot. Und nachdem ich im normalen Spielmodus spiele, werde ich auf meinem Schiff von irgendeiner Art, so einer Art Personenreplikator nochmal erzeugt. Und das einzige was passiert ist, wir haben hier oben 30% unserer Pixel verloren. Haben aber jetzt eigentlich alles, was wir brauchen, um die ersten Quests abzuholen. Was ich in der nächsten Folge machen werde. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, irgendwas was ich ausprobieren soll, irgendwelche Orte wo ich hin soll, Ziele, schreibt's bitte in die Kommentare. Und ich wäre sehr dankbar für Daumen hoch oder Abo. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Streuligater.